Yo, yo, yo, liebe Picasso-Army, was geht ab? Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Wie gesagt, heute Infovideo zum Turnier. Von gestern live im Stream die Gruppenphasen ausgelost. Wenn nicht dabei war, kann sich das jetzt gleich hier entweder im Video angucken. Ich pack auch alles in die Videobeschreibung rein. Das Turnier ist schon gestartet. Die ein oder anderen Gegner haben schon gegeneinander gespielt. Ihr wisst Bescheid. Die erste Picasso-Cup ist... Offiziell gestartet. Der Gewinner kriegt ein Preisgeld von 20 Euro PSN. Zweitplatzierte bekommt ein Preisgeld von 10 Euro PSN und mitplatzierte 5 Euro. So, pusht euch, habt Spaß am Turnier. Ihn zur Unterhaltung. Natürlich will jeder das Beste rausholen, um den Preis abzustauben. Start. Ja, ja, bestimmt kriegt er den, Pierre. Oh, warte mal ganz kurz. Pause. Zieh mal mein Webcam-Overlay runter. Ich zieh mal mein Webcam-Overlay runter. Dann kann ich das nämlich als Video hochladen. Dann passt. Dann warte mal. Äh, Minute, wie viel? Zwei Stunden. Das lade, die Gruppenauslosung lade ich dann als Video hoch, Jungs. Kommt dann morgen oder spätestens Montag. Die mal kurz runter, dann haben wir das alles perfekt im Blick. So, dann machen wir weiter. So, Abfahrt. Bin gerade neu gekommen an die Gruppenauslosung für mein Turnier. Findet hier gerade statt. Da könnt ihr schon mal eure Gegner angucken. Beziehungsweise die Namen. Oh Mario und Serkan gleich mal bei Tim in der Gruppe. Ja Mikey, da bist du doch gegen Tim. Da bist du doch gegen Tim. FIFA sucht die jetzt ist zu spät Brudi. Jetzt sind die Auslosungen gestartet, da geht jetzt nichts mehr. Oh, da ist Oggi in Gruppe C mit Pierre. Mike, nö. Schade. Dankeschön Brudi, danke. Schauen was geht ab Digi, alles fit. So das ist die Gruppenauslosung Jungs. Wie gesagt lade ich noch als Video hoch. Dann könnt, ihr könnt euch aber auch jetzt schon einen Screenshot davon machen. Könnt ihr euch auch jetzt schon ein Video davon machen oder einen Screenshot. Äh, Chan, bei mir alles bestens. Ich hoffe bei dir auch, Brudi. So. so, jetzt sind wir ready. Yes, yes, freut mich, Chan Brudi, freut mich. Gruppe C ist ölige, also, äh oh, warum nicht, ne? Warum nicht, Jungs? Da habt ihr eure Gruppen. So, beenden. Hier habt ihr dann auch schon die Gruppen. Leider ging es von der Anzahl der Teilnehmer nicht ganz auf, dass eine Gruppe jetzt nur... Spieler drin hat. Und die anderen haben sechs und teilweise fünf, Was aber meiner Meinung nach nicht schlimm ist. So werden die Finalrunden trotzdem spannend genug. Ich habe so meine Favoriten im Turnier. Ich bin gespannt, wer sich durchsetzen kann. Bis jetzt sieht es alles ganz gut aus. Eine wichtige Bitte. Spielt bitte eure Spiele unter der Woche bis Freitag alle fertig. sind für jeden vier Spiele Manche müssen fünf Spiele machen, aber ihr könnt euch die Spiele einteilen. Ihr seht hier die PSN-Namen, alle eingeblendet. Es sind von jedem die PSN-Namen. Sucht euch eure Gruppe, addet eure Gegner über PSN, macht Termine aus, wann ihr spielt. Ihr könnt auch gerne während ich Stream gegeneinander spielen, Der ein oder andere über Shareplay übertragen, dass wir uns auch ein paar Spiele angucken können. Die Finalspiele wären von Vorteil. Wenn man da das ein oder andere sehen könnte, würde ich mich mega drüber freuen. So haben wir auch Content im Stream, haben ein bisschen Abwechslung im Stream. Und sonst war es das auch schon wieder, eigentlich recht schnell. Wie gesagt, ihr habt eure Gruppen, teilweise wurde schon gespielt. Link zum Cup packe ich in die Videobeschreibung rein, müsst ihr einfach nur draufklicken. Es kostet euch nichts, ihr müsst euch nicht anmelden, dann seht ihr alles. Ergebnisse bitte mir über Insta oder PSN einen Screenshot schicken von euren Vereinsnamen und mit dem Ergebnis, dass ich das auch regelrecht eintragen kann. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß im Turnier. Pusht euch, holt das Beste raus. Regt euch nicht so viel über das Spiel auf. Wir wissen wie viel. Habt Spaß, Jungs. Haut rein, macht's gut. Ciao.